Herzlich willkommen bei Frag den Roger, jawohl, das heißt Frag den Roger und nicht Frag den Roger, aber du darfst natürlich auch gerne Frag den Roger sagen. Es kommt nämlich aus dem Französischen, ich bin ansässig in der Schweiz, in wunderschönen Herisau, aber das nur nebenbei gesagt, ne, damit du vielleicht verstehst, warum ich vielleicht einen kleinen schweizerdeutschen Akzent drin habe. Jetzt geht es aber ums Thema Frag den Roger. Hier beantworte ich jeden Mittwoch eine Frage rund ums Thema Digital Marketing. Das kann zum Beispiel sein, eine Frage zu Google Ads oder auch zu Facebook Ads. Es kann aber auch sein, dass ich dir eine Frage beantworte rund ums Thema Social Media, wenn es um Xing, LinkedIn und so weiter geht. Und warum mache ich jetzt das Ganze? Das ist ganz einfach. Seit Jahren ist relativ viel Scheiß im Umlauf. Ich habe mich die letzten zehn Jahre sehr oft weitergebildet, habe auch äh, geschaut, dass ich immer up to date bin, äh, bilde mich grundsätzlich immer wieder weiter, schaue mir auch gewisse Dinge an und habe einfach festgestellt, da ist ganz, ganz viel Scheiß im Umlauf. Das heißt, du hast sehr, sehr viele Videos, die du zum Beispiel auf YouTube die anschauen kannst und dann ist sehr viel bla bla bla bla bla bla bla aber nichts wirklich Konkretes und äh, wenn du dann irgendetwas umsetzen möchtest, dann bitte hier unten auf den Link klicken äh, und dann ein, sag mal, irgendeinen Kurs kaufen. Das gibt es natürlich bei mir auch. Ich biete auch Kurse an über das Portal lernen aber mir geht es vor allem darum, einfach auch mal ein bisschen Know-how in die Welt herauszulassen rund ums Thema Digital Marketing und vor allem auch mit Vorurteilen oder auch Falschaussagen zum Beispiel entsprechend aufzuräumen. Wenn dir eine Frage unter den Nägeln brennt, dann empfehle ich dir auf dieser Webseite entsprechend das Formular auszufüllen und ich werde dir diese Frage dann entweder schriftlich oder per Videobotschaft beantworten. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß hier auf dem Portal. Wenn du möchtest, kannst du hier oben noch schnell deine Daten hinterlassen, E-Mail-Adresse und Vorname. Dann kann ich dir jedes Mal, sobald eine neue Folge rauskommt, dir eine E-Mail zusenden.